Hallo liebe Weggefährten, schön, dass ihr bei meinem neuen YouTube-Video wieder dabei seid. Und schön, dass ihr meine neue Podcast-Folge begleitet. Ja, ich habe ja vor einigen Tagen eine Fragerunde gestartet, Frag Andreas, und ihr habt mir unzählige Fragen geschickt. Erstmal ganz lieben Dank, dass ihr mir folgt. Ja, jetzt zur Frage. Minimalismus rockt, was für ein Name, schreibt, soll man Hunde küssen? Ja, natürlich. Direkt ein ganz klares Ja. Also wer mich kennt, der weiß, dass ich meine Hunde immer knutsche. Ich liebe es. Wo ihr natürlich aufpassen müsst, ist, dass ihr immer bedenkt, dass Hunde ja mit ihrer Schnauze auch schon mal irgendwo dranhängen und drin hängen, ja, was nicht so ganz hygienisch ist. Also, dieses Abschlecken am Mund würde ich bei mir persönlich nicht so zulassen. Jeder entscheidet das natürlich für sich selber, aber ich bin eher ein Freund davon, so ein bisschen auf Distanz auch zu bleiben. Hm? Ich küsse Hunde gerne auf den Bauch. Ja, tatsächlich. Wenn die Molly von mir auf dem Rücken liegt und ich, der den Bauch küsse, sie liebt es, aber ich liebe das auch. Ich weiß gar nicht genau, was das ist, was das bei mir auslöst, aber ich finde das so, so verbunden. Ich baue da so eine nahe Beziehung auf, und eine Bindung auf und auch wenn ich hier oben auf den Kopf küsse oder wenn man die Hunde so an die Seite nimmt und die so knuddelt. Ich finde Schmusen mit Hunden so wichtig. Ich meine... Wir vermenschlichen doch unsere Hunde auch schon mal gerne. Was sollen wir auch anders machen? Wir sind ja Menschen. Trotzdem bleibe ich immer in der Position, dass ich ein Zweibeiner bin und mein Hund ein Vierbeiner. Und wir haben natürlich auch andere Interessen. Ich bin immer gerne mit Hunden auf Augenhöhe. Der Hund ist nicht weniger wert als ich und nicht mehr. Wir sind beides Mitgeschöpfe auf diesem Planeten. Und genau deswegen fühlt mein Hund auch Gefühle, die ich fühle. Also Schmusen, Zärtlichkeiten, Nähe, Albernheiten austauschen ist enorm wichtig. Ihr sollt das sogar machen. Gebt eurem Hund die Liebe, die ihr auch gerne habt. Es ist doch wunderschön. Ihr werdet doch auch gerne geknutscht und geknuddelt. Oder? Ja, vielleicht gibt es einige von euch, die sagen, nee, also Nähe ist nicht so unbedingt mein Ding, ist auch in Ordnung. Vielleicht habt ihr dann auch einen Hund, der sagt, nee, Nähe ist auch nicht so mein Ding. Wäre euer Hund allerdings irgendwo anders aufgewachsen, bei einem Menschen, der sagt, nähe, knuddeln, schmusen, super, und hätte genau diese Energie an den Hund weitergegeben, an euren Hund weitergegeben, dann hätte sich euer Hund mit Sicherheit ganz anders entwickelt. Überlegt einfach mal, wie seid ihr in eurer Beziehung? Hm, nicht in eurer Beziehung zum Hund, sondern in eurer Beziehung zu euch selbst und zu eurem menschlichen Partner. Habt ihr euch wirklich lieb? Kümmert ihr euch um euch selbst? Schmust ihr mit euch? Cremt ihr euch mal in Ruhe die Hände ein? Wie viel Zeit lasst ihr euch beim Duschen? Achtet da bitte beim nächsten Mal drauf. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt die ganze Zeit an mich denken, wenn ihr duscht, aber achtet einfach mal darauf, wie viel Zeit ihr euch schenkt. Wundervolle, wertvolle Zeit, liebevolle Zeit wird immer seltener. Alles ist ganz, ganz schnell und es bleibt zu wenig Zeit, um sich mal in Ruhe sich selbst zu widmen. Viele Menschen geben ihren Hunden viel mehr Liebe als sich selbst. Ich finde das schade, weil dann bleibt der Mensch so ein Stück weit auf der Strecke. Also Hunde können auch gut damit umgehen, wenn man sie nicht den ganzen Tag betüttelt und nur knutscht. Bitte schaut nach euch. Habt euch lieb. Streichelt euch einfach mal. Klopft euch auf die Schulter, wenn irgendwas super geklappt hat. Ihr könnt stolz auf euch sein. Ihr habt auch schon ganz viele Sachen mit eurem Hund geschafft. Hey, mega. Also ich meine... Viele von euch haben wahrscheinlich auch Hunde, die am Anfang eine absolute Katastrophe waren. Allerdings sagen die Hunde das von euch auch. Am Anfang war mein Mensch eine absolute Katastrophe, aber jetzt können wir schon gemeinsam in Ruhe spazieren gehen. Wenn ihr das gemeinsam geschafft habt, das ist super. Feiert einfach mal ein bisschen mehr eure Erfolge und habt euch lieb. Habt euren Hund lieb, habt euren Partner lieb. Sagt es ihm bitte noch mal. Viele Dinge werden immer so schnell zur Selbstverständlichkeit und dann sterben viele Gefühle einfach aus. Wir trocknen aus, wie eine Blumenwiese, die kein Wasser mehr bekommt. Also bitte füttert euch mit ausreichend Liebe, schenkt eurem Gegenüber auch genug Aufmerksamkeit und Liebe und natürlich eurem Gegenüber als Hund auch. Ihr Habt euch lieb und wenn ihr euch lieb habt, dann wird euer Hund noch näher bei euch sein. Ihr werdet noch eine intensivere Beziehung führen. Und ein Tipp, bitte passt auf, sagt eurem Hund bitte nicht den ganzen Tag, wie sehr ihr ihn liebt. Puh, das kann echt in die Hose gehen, weil manche Hunde werden dann richtig, richtig verwöhnt und laufen danach in durch den Parken, denken... Sie wären der Mittelpunkt der Erde. Ich nenne das immer das Napoleon-Syndrom, wo diese Hunde dann von anderen Hunden gesagt bekommen, hey, was glaubst du eigentlich, wer du bist? Ja, aber die Mama, die macht zu Hause für mich alles oder der Papa? Ja, ist ja in Ordnung, aber hier nicht. Fahr mal ein bisschen runter, du kleine Hochnäsige oder du Hochnäsiger. Also, was ich damit sagen will ist, bitte lenkt gute Energien und viel Liebe zu euch denn wenn ihr euch liebt dann werdet ihr auch geliebt auch von euren hunden jetzt nochmal zurück zum küssen ja küsst küssen ist eh wichtig in beziehungen wird am anfang immer ganz viel rumgeknutscht und irgendwann küssen die leute sich immer weniger kennt ihr das schade oder gerade dann wenn man so frisch verknallt ist dann knutscht man so viel rum und wenn die Beziehung dann länger ist, ja, dann wird das Knutschen immer weniger. Das ist übrigens ähnlich wie mit dem Duschen. Am Anfang duscht man sich ausgiebig, alleine mit sich. Und irgendwann, wenn man Stress im Alltag hat, duscht man sich immer schneller. ist mit vielen Dingen so. Essen und auch andere Sachen. Deshalb lasst euch bitte Zeit. Ja. Und knutscht mit euren Menschen rum. Und knutscht auch mit euren hunden rum nur auf eine andere art und weise also wenn ihr lust habt euren hund zu küssen dann küsst ihn küsst ihn auch oben auf die schnauze lasst jetzt bitte nicht euren mund auslecken oder steckt ihm selber die zunge in den hals das würde ich aus hygienischer sicht nicht unbedingt machen achtet bitte auch darauf dass wenn euer hund nicht regelmäßig entwurmt wird dass er dann auch krankheiten übertragen kann Vorsicht, ja, aber trotzdem, knutschen, knuddeln, schmusen und das ausgiebig. Ja, ihr liebt eure Hunde, also zeigt es ihnen. Aber zeigt auch euch und euren zweibeinigen Weggefährten, dass ihr sie liebt. Und vergesst bitte nicht, es ihnen auch mal rüber zu schicken. Jetzt habt ihr die Aufgabe, knutscht eure Hunde, knutscht euch und knutscht eure zweibeinigen Weggefährten. Und vielleicht schickt ihr mir ja mal ein Bild, wo ihr eure Weggefährten knutscht. In erster Linie natürlich die Vierbeinigen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ich konnte die Frage beantworten. Also, Hunde knutschen eindeutig ja. Wenn euch dir das Video gefallen hat, dann klick hier unten. Und ich werde mich weiterhin mit spannenden Themen bei euch zurückmelden. Bis dahin. Ciao.